Hallo zusammen, hallo Freunde, heute möchte ich mal dieses Medium von Sola Gocha ausprobieren und mal schauen wie es wird, ich nehme euch mit auf die Reise wieder, ich habe es noch nicht ausgetestet, was ich gemacht habe, ich habe es abgefüllt, weil das ja zweieinhalb Liter sind und habe das mir in eine Flasche reingefüllt, dann kann man es besser kippen, Gut. Lasst uns starten, dann bis gleich. So Freunde, hier das Puring Medium. Habe ich mir separat abgefüllt, weil 2,5 Liter ist schwierig zu gießen. Habe hier ein paar Farben, habe jetzt auch mal ein paar hellere bestellt, weil einfach, ja, manche Farben auch von gesehen, zum Beispiel von Bösen, die dann doch recht dunkel sind. Und das sind jetzt auch die Solo Gocha, Drehton, jetzt von Gerstegger zum Beispiel manchmal, aber ich glaube, keine Ahnung, ob das die gleichen sind oder nicht. Okay, die habe ich schon lange. dann probieren wir das mal ich nehme jetzt mal mein geliebtes Kamin, oh, das habe ich schon lange nicht mehr benutzt so wie ich das gesehen habe, füllen die diese dünnen Medien erstmal mit Farbe und dann das Medium dazu Gut, ja, muss ich ja sagen, die sind recht dünnflüssig, aber gar nicht so schlecht für uns geeignet dann. Ich mische das jetzt einfach mal halb-halb und schau mal, was passiert. Okay, ich bin dann jetzt schon recht dünnflüssig. Das wird wahrscheinlich anders sein mit normalen Acrylfarben, jetzt zum Beispiel von Amsterdam. Ja, da bin ich wirklich schon recht dünnflüssig. Ich schaue mal, ob ich da noch ein bisschen Farbe dazugebe. Vielleicht brauchen wir gar nicht so viel von dem Medium. eine farbe aus der tube das habe ich hier Komm. turkis blau dieses von amsterdam möchte ich doch mal testen weil die ja dickflüssiger sind das reicht jetzt mal da passiert vielleicht dass wir auch mal den unterschied sehen ja also da seht ihr hier <lacht> da drauf gar nichts fühlt mal noch ein bisschen rein ob das so bleibt oder ob ich doch noch ein bisschen wasser dazu geben muss naja klar Da seht ihr hier, jetzt hat man den Unterschied, das bleibt dick und gehen mal davon aus, dass man hier noch ein bisschen Wasser dazu gibt. Da muss ich mich jetzt erstmal ran testen. So. Ein bisschen Wasser. Also, hier sieht man dann schon den Unterschied. Okay, schon verkleckert. Geben wir einen Schuss Wasser dazu. So, ich denke mal, jetzt ist gut. Okay, dann haben wir hier Türkis Blau. Ich möchte das aber jetzt trotzdem weiter mit ein bisschen Solo Gocha machen, weil einfach um zu testen, wie das Medium überhaupt reagiert. Jetzt habe ich hier ein echt Orange. Weil echt orange ist ja immer schwierig, bei uns auch mit diesem Menükleber, also finde ich, wird immer sehr verschluckt. Hier muss man gar nicht so viel Medium dazu geben bei diesen dünneren Farben. Und vor allem auch kein Wasser mehr dann. Ja, ist auch schon recht dünn. Aber man kann vielleicht auch anders damit gießen dann. Als mit diesem dickflüssigen Vinylkleber. Was mir jetzt eigentlich schon auffällt, dass eigentlich die Farben ihren Farbton behalten. Ne? Das ist auch ganz wichtig, finde ich manchmal. Weil bei dem Vinylkleber haben wir ja... den Punkt, dass die Farben aufhellen und wenn es danach trocknet, der Vinylkleber transparent abtrocknet, dann wieder der Originalton rauskommt. Das hier ist jetzt so ein Himmelblau. Na ja gut, die sind auch etwas dickflüssiger, die Farben muss ich sagen, als wie mein Türkisrot. Aber ist ja gut. Wo okay. braucht halt dann etwas mehr Farbe? Ich noch mal ein bisschen Farbe rein. dann schauen wir ja nichts zum Gießen. etwas dickflüssiger. Da muss man natürlich dann das Mischverhältnis auch erstmal wieder rausbekommen. Ja, jetzt muss ich mal schauen, was ich dazu nehme noch. Gelb oder grün? Ich will halt nicht, dass es zu bunt wird. Bisher habe ich nämlich nur bunt. Passt auf, wir testen das anders noch. Hier vom Böser, die gesehen. Dann nehmen wir hier ein Weiß. Damit wir einen Kontrast haben, vielleicht auch. Mal schauen, wie das so reagiert, weil die sind ja auch etwas dick, flüssiger. Da etwas dazu, mal schauen. Dann haben wir nämlich alle drei... Ja, ich sag mal, die Farben, was ich so verwende, ob es jetzt das von Amsterdam ist oder die Solo Gocha, also die von Liquitex, brauche ich jetzt nicht testen, weil die ähnlich sind wie die Amsterdam. Ja, jetzt seht ihr, die gesehen sind nämlich auch etwas dicker. Gibt es jetzt eine Möglichkeit noch ein bisschen? In diesem Flutmedium dazu zu geben oder etwas Wasser. Ich probiere das jetzt mal mit dem Medium. Nein. Dann gebe ich einen Schuss Wasser dazu. Vielleicht hat das Medium auch diesen Vorteil, dass es etwas schneller dann trocknet auch das Bild. Jetzt. Jetzt ist gut. Okay. Also dann haben wir. Kaminrot, ihr seht wie dunkel das ist, es bleibt praktisch Originalton, Turquise, nein Türkisblau, Blau, Entschuldigung, das ist das von Amsterdam, Türkisblau. Blau, ja das ist, es tropft etwas, läuft nicht so runter, ja es geht, dann echt Orange, Himmelblau, Und das Weiß von gesehen, also von Bösner. Denke, jetzt haben wir auch ein bisschen Farbkombination. Jetzt habe ich mich schon wieder versaut. <lacht> Gut. stell mir den Rahmen auf und dann bin ich gleich wieder zurück. Dann habt ihr auch mal gesehen, wie ich das anmische oder versuche. Da Dann bis gleich. Okay. Und da wir ein bisschen Spaß haben möchten, Und ich viel mit diesem Cell Creator und der Bubble arbeite, testen wir das jetzt auch mal gleich, ob das funktioniert. Weil ich denke mal, ohne Silikon funktioniert alles. Wenn ich ihn aufbekomme, wieder. Also manchmal bin ich zu blöd, um den Cell Creator aufzubekommen. Jetzt Okay, ich mache nicht in alle rein. Ich würde es einfach mal sagen, in die Blautöne. Okay, ist blau und das Himmelblau, zwei Tropfen rein jeweils von diesem Cell Creator. Und Spaß auch mal von diesem Bubble Booster. Eins, zwei Tropfen. Okay. Nochmal etwas umrühren. Und schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Okay. Einfach mal einen Becher. Testen mal einen Flip Cup. Etwas weiß. Himmelblau. Orange. Kiesblau, Kerminrot, noch mal Orange zur Sicherheit, ja seht ihr, Orange versinkt einfach, ich sage, es ist eine schwierige Farbe, Und weiß genauso, okay ich habe jetzt hier einen kleinen Rahmen, der streicht sich auf 24 cm, Dann Kommen wir machen es mal klassisch, machen wir jetzt vielleicht nochmal einen Becher, Ups, ich stell den mal zur Seite erst, jetzt schauen wir mal hier, Okay, wie gesagt das Schöne ist, dass eigentlich die Originaltöne da sind. Und ein kleinerer Vorteil ist auch, man hat nicht so viel Luftbläschen, weil man rührt natürlich auch nicht so kräftig, muss ich auch dazu sagen. Jetzt mal kurz erhitzen, was passiert. Okay, Zellen kommen. Das sehen hier mal als Dirty Pulling. Ich nehme vielleicht noch ein bisschen Weiß. Das wird nämlich nicht reichen. Schauen wir mal wie das Ganze läuft. Ja. Etwas dünnflüssiger natürlich läuft natürlich auch mehr müsst ihr euch auch umgewöhnen falls ihr das mal ausprobieren möchtet. Und ihr braucht aber auch gar nicht so viel. Bin ich überall drüber außer hier. Schaut mal, an, ihr braucht auch gar nicht so viel Farbe, also ihr habt auch nicht so viel, wo ihr anmischen müsst. Da könnt ihr könnt mit ein bisschen euch das komplette Bild voll machen. Aber müsst müsste aufpassen, dass es nicht zu viel Wasser reinmacht, weil sonst hier in diesem blauen Bereich sehe ich gerade, dass ich es etwas auflöst die Farbe. Kann natürlich jetzt auch, was ist das? Kann natürlich auch am Silikon liegen. Ich habe mir gedacht, beim Rot ist irgendwas drin. Das ist auch schon älter die Farbe. Jetzt mache ich da, ob das was ist. Aha, doch. Okay. Das ist wie so ein Haut. Das war ein ganz klasse Thema. Jetzt erhitzen wir das nochmal und schauen, was passiert. Aber man sieht hier, wie sich das fast auflöst. So ganz gut, aber das Weiß macht mir etwas Sorgen, wie gesagt, das Weiß verliert sich in seiner Substanz, also die Pigmente verschwimmen etwas, obwohl es eigentlich nicht so dünnflüssig ist. Natürlich jetzt auch an den Xen liegen, also von Bösner. Dass die Gocha mit Gocha natürlich sich besser verträgt, aber das Blau ist ja auch stabil, das Türkisblau. Okay. Was ich vielleicht nochmal testen kann. Das vielleicht etwas wipen. Was da passiert? Dann haben wir das auch gleich mal getestet. Okay. Ich bin noch etwas unsicher. Muss da vielleicht auch mal das richtige Mischverhältnis rausbekommen. Aber ich denke mal, das geht ganz gut soweit. Vielleicht auch besser ohne Silikon. Also wenn jemand Bilder machen möchte ohne Silikon. Das testen wir aber noch. Jetzt erstmal mit diesem Silk filter Ja, das sehe ich, das gibt wieso. Ab und zu so kleine Eisblumen auch. Hm. Oder die Farbe etwas dicker lassen. Gut, war der erste Versuch. Ich zeige es euch jetzt mal von nahem. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gefällt es euch. Einfach mal auch zum Ausprobieren. Dann bis gleich. So Freunde, jetzt mal von heim. Also wie gesagt, war mein erster Versuch. Da seht ihr. Diese wie so Eisblumen, sage ich jetzt mal. Aber wenn das ein Medium ist, ohne Silikon besser geht, oder vielleicht gar kein Wasser dazu mischen. Müssen wir mal testen. Aber so hat es dann doch schöne Zellen. Ah, hier ist wieder diese Orangene. Ja, wir schauen mal. Ich lasse das Bild jetzt erstmal trocknen. Das zeige ich euch dann auch und werde dann natürlich noch mal Bilder machen. denk mal, wenn ich dann auch besser drin bin und das richtige Mischverhältnis habe, würde es auch passen. Also, dann bis gleich. Komm Freunde, da ich noch Restfarben übrig habe, habe ich mich entschlossen nochmal ein Bild zu machen. Oh, das klebt aber ganz schön. Stell das mal zur Seite. Und zwar ja, nehme ich auch besser einen neuen Becher, weil ich habe ja diesen Cell Creator drin und wollte ja das nächste Bild ohne machen. jetzt die Farben hier. Und wenn das so funktioniert wie beim letzten Bild, dann müsste die Farbe eigentlich reichen. Aha, seht ihr, in dem Rot habe ich Klumpen drin, wusste ich doch, das Rot ist also mehr oder weniger kaputt, das Kaminrot, ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr benutzt, aber egal, so. Ja, da kommen die Klumpen. Da muss ich schauen. Schauen wir mal, dass wir hier die Ecken voll bekommen. Ich hole mal diese Brücke raus. Hm, nicht gut. Sonst sehe ich gerade nichts. Da ist noch was. Ah, oh, genau im weiß. Genau weiß, das ist blöd. Oh. Da klebt was fest. Ja, das kann passieren. Ist nicht so schlimm. Ich spreche es euch mal um. Man sieht halt auch, die Farben laufen etwas unterschiedlich. kann es ruhig ein bisschen heller sein das passt doch sieht doch gar nicht so schlecht aus was jetzt hier passiert da kommt das rot raus ja das rot ist wie gesagt etwas defekt keine ahnung Haben wir überall farbe soweit außer an den kanten natürlich Das möchte ich noch wegbekommen. Okay, also wie gesagt ist Cell Creator drin. Ich werde dieses Bild jetzt aber mal nicht erhitzen und lasse das einfach so trocknen. Ich gehe mal davon aus, dass sie einzelne Zellen noch bilden werden. Aber das war es dann auch. Also was mir jetzt komisch vorkommt, das Rot wirkt doch ziemlich dreckig. Auch hier. Komisch. Ja gut, so ist es immer bei den ersten Versuchen. Ich zeige es euch ja. Ich könnte jetzt auch drei Stunden üben, 15 Bilder machen und dann euch nur das super gute Bild zeigen. Aber ihr kennt mich, ihr kennt meinen Kanal. Ich nehme euch mit auf meine Reise. Und dann passt das. Also gut, ich zeige euch dann, wie gesagt, die zwei Bilder noch trocken. Dann bis nachher. <lacht> so, geht's das Bild auch nochmal von daheim. Seht ihr seht ja wirklich das rot, das Kaminrot, wirkt violett trocken und das Orange, wie es eigentlich immer so ist, wenn man es zu stark laufen lässt, aus hier unten jetzt, da scheint das Orange noch gut durch, aber seht ihr das Rot ist Wahnsinn, wie das dreckig geworden ist, ne? also schon komisch. Okay, hier hat man dann Weiß und das Hellblau. Da bin ich mal gespannt, wie es dann trocken rauskommt. Okay, also, wie gesagt, bis gleich. Freunde, jetzt haben wir es geschafft. Die Bilder sind trocken. Also ging auch relativ schnell. Ich sage jetzt fast mal einen Tag. Oder 24 Stunden. Das ist halt bei diesen Medien. Oder dünnflüssigen Medien. Jeder schneller. Hat halt auch einen gewissen Vorteil. Ihr seht also. Ich habe vereinzelt je nach Farbe habe ich hier wie so ja wie bei Alkohol Inks im Prinzip solche Eisblumen. Da muss man einfach schauen. Wie gesagt das war jetzt mit diesem Cell Creator ausprobiert. Wir müssen mal schauen wie es mit dem Silikonöl funktioniert. Oder vielleicht auch mal ganz ohne, mache ich dann auch noch Bilder. Jetzt hier bei dem Weiß, das war ja das von Bösner, bisschen verlaufen, ja also hier auch, nicht so ganz schön geworden, aber sonst kann man sagen, für das erste Bild, gar nicht so schlecht, so kommen wir zum zweiten, da muss ich gleich dazu sagen, alles super, außer wie gesagt das kaputte Rot. Also ganz komisch diese Flecken und ihr seht jetzt hier ich habe es ja nicht erhitzt dadurch sind eigentlich auch so gut wie keine Zellen gekommen da ist dann wirklich so anders wie beim Menükleber wenn man es erhitzt kommen viele Zellen wenn man es nicht erhitzt kommen aber dann trotzdem leichte Zellen wo sich bilden gut da hat es jetzt hier ein paar gegeben aber es hält sich alles in Grenzen Das Orange sieht man auch ganz gut, wie gesagt, beachtet mal nicht diese dunkelroten Flecken. Aber hier muss ich sagen, hier an der Seite, sieht es aus, wie wenn es leicht gerissen wäre. Okay, ja wie mit allem, man muss ein paar Bilder machen, damit es gut funktioniert. Wissen, wie es reagiert. Aber ich wollte es euch einfach mal vorstellen. Und ich denke, ich mache da noch ein paar Bilder. Auch mal ohne Silikon. Weil viele Medien funktionieren ja ohne Silikon besser. Jetzt zum Beispiel das Medium von Schminke. Schreiben sie auch rein. Dass es durch Silikone Risse geben soll. darum teste ich das für euch. Okay. War ein langes Video. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten. Und euch hat es was gebracht. Es hat euch gefallen. Ich sehe es an ja eurer Reaktion dann. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.